War das unser Signal? Ja. Oh, oh wir sind on. Dieser das ist mein erster Livestream. Ich habe ja. überhaupt keine Ahnung, was hier los ist. Ja. Ich, bin auch, ich bin auch total verwirrt. Also wir alle sind ja Künstlerinnen und Künstler und Künstler-Innen, die auch irgendwie auf Live-Publikum angewiesen sind. Aber das können Sie jetzt live im Internet. Vielleicht begrüßen wir erstmal unsere Gäste. Was genau. So herzlich willkommen, liebe Leute willkommen. an den internetfähigen Geräten. Ja. Wir senden live aus dem Fest der Kreuzberg. Ja in Treptow. Genau. Es ist der zweite Abend des Sommerfests der Linken, meine Damen und Herren, und genau. wir beide dürfen Sie auf das Herzlichste begrüßen zu diesem Event. Für die äh, Personen, also nicht viele Freunde von dir haben ja Internet, deswegen stellen wir uns vielleicht selber auch vor, meine Damen und Herren. Zu meiner Rechten hier ist die wir wunderbare … Wir stellen uns selber vor. Wir stellen uns selber vor. Das mein ist, Name ist Inge Pau, wie Sie sehen können. <lacht> Und diese junge Dame wurde live aus dem Tenniswerk hergeholt, die einzig äh, negativ getestete Person auf Corona. <lacht> Fleischfachverkäuferin mit zwei ähm, ähm, Brustfilets ähm, hier äh, ja. im oberen Bereich. Thorax heißt das. Thorax. Thorax. Also herzlich willkommen, liebe Leute, live zum Sommerfest der Linken. Ja, wie es schon, lacht er, keiner. Es lacht niemand. Ja, das liegt daran, dass kein Publikum da ist. Aber wir es gibt gebaut, ja hier ja. so ein paar Putzkräfte, die könnten wenigstens lachen oder so, damit es sich so ein bisschen authentischer anfühlt, oder? Ja. Nee, also, weißt du, ich meine, wir beide haben ja schon so manchen Hinterhof leer travestiert, allerdings ne? äh, Insofern sind wir das gewöhnt. Also es ist ja so ein Anblick wie in der katholischen Kirche in Mannheim, äh, nachmittags um vier sozusagen. Es ist ja ein bisschen dunkel und Qualm. Aber die Künstler und Künstlerinnen, und das sind derer zwei im Wesentlichen, die wir heute für sie anmoderieren dürfen, die die sind nun wirklich an ausverkaufte Häuser gewöhnt, allerdings, könnte man sagen. Ne? Und kommen wir doch vielleicht einfach gleich zum ersten Künstler des heut Wäre besser, heutigen Abends. Um, reden wir noch viel mehr als... Um Kopf und Kragen. Und Kragen. Und, äh, kommen wir zum ersten Künstler des heutigen Abends. Ähm, er ist ein gefeierter Star äh, der, der Komikerbühnen Land auf, Land ab, meine Damen und Herren. Er wird Unterwegs auch genannt in München auch und In München tritt er auch sogar auf. Da reden wir hinterher. Wir dürfen noch ein kleines Interview führen genau. am Ende, meine Damen und Herren. Er ist der Punk der Herzen, habe ich gelesen zum Beispiel. Er wird ja gerne auch der Bühnenhumorist genannt. Er ist Ansonsten das ist er eher trocken. Auch genau, so die Berufs Berufsbezeichnung so. ist offiziell Bühnenhumorist ja, tatsächlich. Äh, das erzählt auch schon ganz viel über sein Schaffen und Wirken. Äh, er ist äh, Buchautor, er hat eine sehr, sehr erfolgreiche und zu Recht erfolgreiche Comicserie veröffentlicht und zwar von 1997 bis 2015 in der City. Gott hab sie selig, ist ja verstorben auch jüngst. Ja, natürlich. Eventuell mit oder an Corona, ist noch nicht raus. <lacht> <lacht> Also, er hat wunderbare Comics. Die Ärzte haben, ich glaube, gestern oder wann war das? Vorgestern. Vorgestern haben die Ärzte live im SO36, also Farin Urlaub und Bela B. Felsenheimer, aus Didi und Stulle Comics für Sie vorgelesen, meine Damen und Herren. Aus Sicht der Ärzte ist er übrigens der lustige, lustigste Mensch des Universums. Dazu muss man natürlich sagen, dass die Ärzte uns beide nicht kennen, so, aber also, das nur nebenbei. <lacht> wir sind ja auch wir keine sagen Menschen. Jetzt einfach an. <lacht> ja. Na, um meine und Damen dann. und Herren, begrüßen Sie. Nein, Sie müssen ja nicht klatschen, weil Nein. wir es nicht hören. Aber freuen Sie sich einfach vor den Bildschirm. Kippen Sie Schnäpse rein, denn hier ist der wunderbare, einzigartige Phil. ist <lacht> ein bisschen trocken alles hier. Oh, es hat sich verhakelt. Danke, danke. Meine lieben Freunde, zu Hause eingekuschelt in den Sofakissen. Wir wollen gar nicht so tun, als wäre das live oder als hätte ich Mühe, jetzt mit diesem Streaming, es ist ja ein Streaming, es ist ja kein Podcast, das gibt es ja auch, aber es ist ja ein Stream. Und äh, ein Stream ist ja für Menschen wie mich, aus, die aus den 80er Jahren kommen, ich komme auch aus der Vergangenheit, ist ja im Grunde genommen, ich erkläre mir das so, dass es einfach ein Film ist, sowie eine Live-Übertragung. Natürlich noch irgendwie anders und aus der Neuzeit, aber ich denke, wenn man jetzt eine Stunde, die ich hier habe, wenn ich jetzt darüber reden würde, wie unangenehm das mir ist und wie schlimm, in eine Kamera zu schauen, würde euch das verwirren, weil es auf euch wahrscheinlich mega professionell und easy wirkt, weil ihr das kennt, ihr Schweinebacken. Ihr habt ja jetzt schon Monate Corona-Ferien und wahrscheinlich einige denken, lass doch so, Alter, was soll's. Und ähm, seid gewohnt zu Hause, freut euch zu Hause. Ich, Mensch, bin doch auch so. Ich sitze doch in meiner Freizeit auch zu Hause bei YouTube. Na sicher, Na aber klar, Na da sind doch wir populären Menschen nicht besser. Ich sitze da und ich fasse mir rein, ich gucke mir das an und YouTube, der dienstbare Geist, Ja, ich gucke mir dann irgendwelche Filme meiner Kindheit an so, und dann kommt YouTube und hat dann noch so einen ähnlichen Film und ich denke, Hä, das passt ja voll gut. Und YouTube, ja Meister, ich dachte, ich hatte noch das im Archiv. Und ich denke, na klar, dann gucke ich das auch. Und äh, was erzähle ich euch, Freunde? Ihr wissen es, Netflix wäre noch zu erwähnen. Ja? Äh, gab's <lacht> Und äh, diese ganzen crazy Sachen, ja? Internet, Darknet, gibt es ja auch, Pornos. Wir wissen doch, wovon wir reden. Wir sind doch keine Neulinge des Internets. Wie, äh, weiß ich gar nicht, wer das ist. Keiner, das wäre ein absurder Mensch. Ja, Freunde, so ist es. Und äh <lacht> ich möchte ähm, beginnen mit einem Cloud-Rap. Ich bin Freund dieser Musikrichtung. Ich höre das, also ich höre das jetzt nicht bewusst, aber ich höre das, weil vor meinem Fenster zehnjährige mit ihren kleinen äh, Teilen da, die sie jetzt haben, diese komischen Bettwürste, die klingen und singen mit dem hohen Bassanteil, da laufen sie umher und dann höre ich diesen Cloud-Rap und äh, ich denke, das ist halt jetzt so, also genau wie stream, äh, das ist die neue Normalität und äh, ich bin doch nicht so reich wie Helge Schneider, dass ich sagen kann, ich mache da nicht mit. Nein, ich will auch aus der neuen Normalität, äh, möchte ich auch äh, mich platzieren und eine Relevanz mir erarbeiten, meine liebe Freunde. Und wenn es Stream ist, dann ist es eben Stream. Und äh, ich denke, das läuft gut bisher. Und ähm, ich merke gerade, ähm, ich rede und werde durch kein Lachen unterbrochen, was irgendwie, ich sehe darin auch eine Chance gerade jetzt. Weil ähm, als Komiker, ich weiß nicht, ich lege das mal kurz weg, als Komiker hast du ja diese, dieses Ding. Äh, ich weiß nicht, äh, ihr seid vermutlich nicht vom Fach, ich, ich kenne euch nicht. Ja? Ich schaue ja wirklich in eine Kamera, aber vergesst es. Hm? Freunde, da, ihr, die ihr da sitzt und äh, das streamt, ja? oder podcastet, oder ähm, weiß ich nicht, twittert, ich habe keine Ahnung, welches Medium ihr verwendet. Darum soll es mal nicht gehen. Seid mal jetzt nicht so medienfixiert. Achtet mal auf den Inhalt, auf das, was hier kommt. Vom Herzen, Freunde, vom Herzen. Hier, die ihr, die da sitzt, ähm, ich weiß, wie fing der Satz an. Äh, auf, je auf jeden Fall, was ich sagen will, ist, äh, als Komiker will man ja den Gag. Man, man jagt dem Gag hinterher und man steht auf der Bühne. Man arbeitet sehr viel auch, äh, sage ich mal, jetzt, das jetzt vielleicht, ich will jetzt auch nicht zu so viele Tricks verraten und äh, den Kollegen dadurch schaden, aber man arbeitet auch intuitiv. Also wenn zum Beispiel man sich so einen Gag überlegt hat, ich hatte mir mal den Gag überlegt, äh, mein Opa hat seit äh, 80 Jahren äh, keinen Job mehr, er ist KZ-Mechaniker und darüber hat äh, sehr oft keiner gelacht. Also ich glaube, ich habe das äh, 20 Mal gemacht und äh, 20 Mal haben die Leute nicht gelacht und dann habe ich den Witz nicht mehr gemacht. Das ist dieser verfluchte... Äh, Instinkt der Komiker, dass du halt der Komik hinterherjagst. Das haben wir heute Abend nicht. Ich könnte den jetzt nochmal erzählen. Und äh, ihr könntet nichts dagegen tun. Aber mache ich nicht. Ich, ich äh, finde es das spannend. Find das spannend, dass wir hier streamen und ich freue mich auch, dass ich in eurer neuen Normalität als älterer Mensch mit streamen darf. Und ähm, was streamen wir denn als nächstes dann? Also das ist jetzt also meldet euch, wenn ihr Bock habt, also ich streame auch Geburtstage oder äh, wenn ihr ein Möbelhaus habt oder so, ich wäre jetzt äh, zu viel bereit. Äh, diese Krise, diese Pandemie hat mich irgendwie von meinem hohen Ross äh, heruntergeholt, wo ich nicht wusste, dass ich darauf bin und mir so eine gewisse Verzweiflung jetzt äh, mitgegeben, die, finde ich, mir gut steht und mich ein bisschen jünger macht, ein bisschen hungriger. Ähm, aber letztlich bin ich schon alt, das möchte ich auch äh, Frei heraus sagen. Also, ich bin, äh, ich bin sehr alt. Ich äh, finde es schade. Also, ich merke, wie einige sich, ich spüre das. Ich spüre das, wie einige sich jetzt schon abwenden und denken, Scheiße, er ist alt. Und äh, ich wünsche, ich wäre nicht alt. Also, ich bin ja nicht absichtlich alt. Ich bin jetzt nicht alt, weil ich ein Arschloch bin oder weil ich gedacht habe, das will ich machen, alt sein, so wie ich werde mal Bulle, ich werde mal alt. Das habe ich nicht geplant. Ähm, ist aber eben doch passiert, bekloppterweise. Und äh, ich kann euch nur raten, versucht es zu vermeiden oder versucht es rauszuzögern. Das Alter ist die Hölle. Es ist äh, gerade im Alter jetzt noch so eine Existenzbedrohung, dass du denkst, jetzt muss ich streamen und, äh, oder podcasten, würde ich auch machen. Soll ich, äh, also ich kann diese ganzen Sachen machen. Ja? Das ist nicht schön. Und äh, das Schreckliche am Alter ist, äh, dass, dass es so plötzlich kommt. Ja? Jetzt bist, bist du gerade noch jung, auf einmal bist du alt. Das geht nicht gleitend. Du bist alt. Und äh, das Krasse ist auch, ich bin 53, ist alt, ist alt, ja. 40 ist schon alt, 50 ist crazy brainspring alt, 53, was sind hier für Milben, seht ihr das auch, ist das witzig, guck mal, die Milbe, ihr, keine Menschen sind da, aber so eine Milbe, so eine freundliche Milbe, die guckt sich das an, unsere Veranstaltung, die Tiere, wa? sind durch Corona natürlich jetzt auch sehr aktiv und sehr agil, seht ihr die, wenn nicht, wäre scheiße, äh, guck mal da, ist das nicht witzig, die Natur holt sich ihre Welt zurück, klasse. Wobei ich habe letztens so zwei Feuerwanzen gesehen, wo ich dachte, die spinnen auch. Aber darum soll es jetzt nicht gehen. Was ich sagen möchte, normalerweise wäre das... Äh, aber was ich, was ich sagen möchte ist, ich bin 53, ich bin alt, ich weiß gar nicht, wie wir darauf gekommen sind oder warum ich das erzähle, äh, es soll keine Entschuldigung sein oder keine Begründung von irgendwas. Ja? Aber 53 ist zwar alt... Aber du kannst ja durch das Wunder der Medizin und wenn es keine zweite Welle oder grüne Wolke oder sonst was gibt, kannst du ja original noch 40 Jahre leben. Das heißt, ich bin alt, mein Leben ist vorbei, aber ich bin irgendwie immer noch da. So ist das Alter. Ja. Du bist selbst im Alter, es ist wie der Roman ist zu Ende und du liest noch das 200 Seiten lange Nachwort des Verfassers zur dritten Auflage. So ist mein Leben. Es ist irgendwie... Äh, nicht geil. Und, und das Schlimme, das Schreckliche, das wisst ihr Kids nicht, ihr Streamer. Oh, ihr Streamer. seid ihr Warum seid ihr keine Dreamer? Wir waren Dreamer, ihr seid Streamer. Ihr seid die weichere Generation, aber ihr habt die Jugend. Ihr Schweine, ihr Schweine. Die Jugend ist verschwendet, eine Jugend. Ihr wisst ja nicht, wie alt ist. Das Schlimme ist, du siehst ja schon gar nicht alt aus. So fängt es schon an. Du siehst scheiße aus. Das ist es. Du, du siehst irgendwie... Meine großen Helden aus meiner Vergangenheit, Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, sind 70. Sehen nicht wie 70 aus. Sie sehen allerdings scheiße aus. Das passierte Du siehst irgendwie übernächtigt aus. So fängt das Alter an. Du siehst irgendwie müde. Du siehst müde aus. Die Wülze hängen irgendwie so und gehen nicht mehr hoch an den Knochen zurück. Also irgendwie, ich weiß gar nicht, wie das vorher ging, aber die Wülze denken, Fleischwülze, lass mal hier, hier ist doch geil. Und so... Die Leute, deine Freunde fragen: Hey, langweilen wir dich? Bist du müde? Nein, mir geht's hervorragend. Wo wollen wir jetzt noch hingehen? Du siehst unkonzentriert aus. Das ist das Schreck, das Schreck. Sie kommen irgendwie hier. Sie, sie waren anscheinend nie weg. Sie haben sich einfach in die falsche Richtung rein ins Gehirn gefräst. Und sind dann, das erklärt auch einige Aussetzer, dass ich irgendwann dachte, Techno ist doch gar nicht so schlecht. Und jetzt sind sie alle hier auf ekelhafteste Art im Nacken sonst, wo, wo du überall Haare haben kannst. Ja, ich rasiere sie jeden Tag weg, am nächsten Tag sind sie sofort wieder da. Diese kranken, unheiligen Nackenhaare sind stärker als richtige Haare. Genauso habe ich jetzt diese, das ist auch so ein Altersding, Ding. Du kriegst diese, diese Madonna Hände, wo ich immer dachte, hoffentlich kriegt es das nie, wo so Adern sind. Ja, fand ich als junger Mensch eklig. Jetzt finde ich es ganz gut. Ich meine, diese Adern sind ja wichtig, die durchbluten die Hand. Ist doch okay, wenn man das mal sieht. Ich finde, es ist wie so eine affektierte Uhr, wo du das Uhrwerk siehst, denkst, ach siehst du, das ist alles funktioniert. Diese Adern kriegen jetzt noch kleinere Adern, durchblutet die Hand noch besser. Ich bin mega durchblutet, aber niemand will diese Vitalität. Und äh, dabei, wie ich glaube ich eingangs schon erwähnte, mache ich eigentlich auch nichts anderes als junge Menschen. Ich spiele zum Beispiel jetzt gleich einen Cloud Rap, also Gleiches relativ, aber ich werde ihn ja spielen. Ähm, ich sehe das, diese, diese Rapper, ich rappe schon sehr lange übrigens auch, also länger als diese jungen characters von heute und ich finde den modernen Rap, äh, muss ich sagen, gefällt mir nicht so gut offen gestanden. Weil es ist irgendwie alles dieser doofe Gangster-Rap. Ich gucke mir das natürlich bei YouTube an. Wir Alten sind genauso up to date. Finde ich nicht so toll. Also, ich finde, also ich finde schade, dass der Rap in Deutschland sich so weit von seinen schwäbischen Wurzeln entfernt hat. Früher fand er vier: es ist die da, die da, die da oder die da. Das war noch lebensbejahende, fröhliche Musik. Da wurde, Mensch, da wurde noch eine richtige Story erzählt mit einem witzigen Twist am Ende. Ich will nicht zu so viel verraten, aber fahrt euch mal das Video rein bei YouTube oder weiß ich nicht wo. Auf jeden Fall, das ist nicht mehr so, ja. Jetzt äh, beim Rap sind halt meistens sind es Herren, die so bärtige, grusige, und das finde ich, das möchte ich auch mal sagen in dieser modernen Zeit, ja. Ich komme aus der Vergangenheit, aber viele Sachen, wo ihr denkt, dass ihr es das erfunden habt heutzutage, hatten wir in den 80ern auch schon. Zum Beispiel hatten wir in den 80ern auch schon Bärtige, Bärtige sind jetzt keine Erfindung von jetzt. Ich möchte den Bärtigen, falls sie jetzt zuschauen, mal zurufen, beruhigt euch endlich über eure fucking Bärte. Bärte sind überhaupt keine neue Erfindung von euch. Das ist, warum muss das eine Jugendbewegung sein? Bärtige, wir hatten in den 80ern Bärtige, aber da sind wir nicht gleich durchgedreht, da haben wir nicht so ein Bohei drum gemacht, wenn ein Bärtiger kam, dann fingen wir nicht an, rumzutänzeln. Oh Gott, ein Bärtiger, jetzt wird hier alles teurer. Wir sind ruhig geblieben, wir haben nicht äh, gleich, ein Bärtiger, was können wir tun? Etwas Süßes für den Bärtigen, weil, weil, lass ihm mal Cranberry, Pumpkin Slices, äh, sonst wie Hausen, Muffins, äh, was können wir ihm für komplexe Kaffeekreationen kredenzen, lass ihm was cold Brewen. wir müssen ihm was Pale Alien lass ihm was Handcraften, das mag er, der Bärtige, nein, wir haben ihm eine Prinzenrolle hingestellt und das war gut genug für den Bärtigen, es war eine einfachere Zeit. Und so finde ich auch, diese doofen Gangsterrapper können sich vielleicht auch mal beruhigen über ihren eigenen Gangsterrap. Ich finde, sie verbreiten irgendwie eine negative Grundstimmung, wenn sie da so rumrappen. Also ich beobachte, dass es halt hauptsächlich Männer sind, wo aber eigentlich nur einer rappt und die anderen stehen so dabei, wo ich denke, bezahlt er sie, würde ich nicht machen. Also, wofür? Sind irgendwie, drängen sie so mit rein und äh, der eine in der Mitte rappt dann so, auch eher negativ, aber so, so ja, dann hat Ditte noch gemacht und dann war noch da gewesen, dann hat noch Ditte gemacht, dann liegt noch da Und ich gucke das und denke, das mag ja sein. Aber man muss ja nun auch nicht alles erzählen, was man so erlebt. Ja. Und die anderen stehen so. Und wenn er mal eine Pause macht, dann macht einer von der Seite so, ich denke, was ist das? Übersetzt er es in taubstrommensprache? Ich finde es hinterfragbar. Und ich finde, beim CloudRap wird vieles falsch gemacht. Ich habe einen CloudRap geschrieben, der das so ein bisschen versucht zu korrigieren, was die jungen Leute in ihrer Negativität falsch machen. Hier kommt er schon, Freunde. Du und ich, nach draußen wollen wir nicht. Draußen ist kalt, draußen sind die Leute alt. Drin ist innen, drin macht mir Sinn. Baby, lass uns mal zu Hause bleiben, lass uns vom Nachmittag in den Abend treiben, lass uns heute mal nicht Geschichte schreiben, zu Hause bleiben, uns aneinander reiben, unsere Körper sind warm und wir sind nicht arm. Baby, lass uns was zusammen bestellen, Baby, lass uns zusammen was bestellen. Baby, lass uns was bestellen zusammen, dass wir denn hinterher was zusammen bestellt haben. Baby, Baby, lass uns, lass uns was zusammen bestellen und hier oben bleiben im warmen Helm. Baby, lass uns hier mal da mal runter scrollen und dann lass uns mal entscheiden, was wir uns bestellen wollen. Und wenn wir das entschieden haben, lass uns das dann auch bestellen. Baby, Baby, baby, lass uns, lass uns was zusammen, was zusammen bestellen. Lass uns unser Drinsein durch gebrachtes Essen adeln. Lass uns ordentlich was ordern, lass die Fahrradsklaven radeln. Wir liegen in den Federn, gleich kommt Essen aufreden. Sind wir jung, sind wir alt, Hauptsache das kommt bald. Baby, lass uns die Geräte anfassen und im Bett bleiben und uns was bringen lassen. Draußen durch die Herbe der Bedunkelheit. Radeln sie zu uns und es regnet und es schneit Gleich kommt noch was von DHL Der harmlose Loser Draußen sind die Bringer Drinnen sind die Schmuser Sodom und Fudora Draußen Magenta, drinnen Angora Weißt du schon, was du willst?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 Baby, baby, lass uns, lass uns was zusammen, was zusammen bestehen Es gibt uns, es gibt die, das vertauscht sich eigentlich nie. Hier entsteht eine neue, kommen lassen Aristokratie. Und wenn wir nichts bestellen würden, würde es jemand anders tun. Und wenn keiner was bestellt, würde die Wirtschaft ruhen. Früher hat der Bauer sein Feld bestellt, aber wir leben in einer veränderten Welt. Wir leben im schlami ferando Schaffen Aufschwung durch das Aufschwung Durch das senmäßige Klick in einer Hand Es klingelt, er ist hier Wir öffnen die Tür Kalt weht es herein, draußen steht das arme Schwein Für ihn muss hier in Deutschland Ja gefühlt noch kälter sein Wenigstens fallen beim Radfahren Keine Bomben auf ihn Und demnächst studiert er dann ja Medizin Dann können wir ihn ja noch mal als Notarzt bestellen, wegen messenden, eitrigen, Wundliegen Stellen, so schließt sich der Kreis, scheiße, wo ist der Reis, oh nee, der Hirni hat den Reis vergessen, wie sollen wir denn ohne Reistes essen, fuck, negativ bewährt, Ja, meine lieben Freunde, ihr müsst nicht klatschen, ihr seid zu Hause bei euch. Aber äh, vergesst das nie, vergesst das nie, vergesst das nicht, wo ihr seid, wer ihr seid. Ja? Werdet nicht bescheuert, bloß wegen einem Virus. Ich, äh, ich möchte, ich wollte eigentlich keine, also ist ja eine ernste Geschichte und so. Und ich, ähm, ich habe das jetzt gar nicht so mitgekriegt mit dem Corona, weil ich äh, die ganze Zeit im Ausland war, wo es zwar auch war, aber wo ich dachte, ich weiß ja nicht, wie das sonst hier ist. Und äh, ich hatte dann spontan die Initiative gegründet, Berliner gegen Corona, weil ich erst nicht eingesehen habe, dass jetzt wegen den Einschränkungen, weil ich hab, man hat ja auch Pläne. Und ähm, dann habe ich aber gedacht, ach weiß ich nicht, da sind so viele Spinner und ich bin jetzt kein Corona-Leugner. Ich bin aber auch kein Fan. Ich bin irgendwie, also auf der einen Seite haben wir meinetwegen den, den schwarzen Tod, die spanische Grippe und jetzt haben wir hier, weiß ich, vielleicht Du kriegst einen geblasen oder irgendwie sowas, dann würde ich sagen, Corona ist jetzt nicht hier, aber es ist auch nicht hier. So sehe ich das, Freunde. Das lernst du im Alter, den grauen Mittelweg, den grauen Mittelweg, Freunde. Und ich finde, er wird oft nicht beachtet, der graue Mittelweg. Und wir haben Spinner und wir haben vor allen Dingen auch durch dieses ganze doofe Ding, das hat sich ja schon abgezeichnet irgendwie, äh, vorher immer mehr Nazis in Deutschland, was ich ablehnen muss. Ich stream, werde jetzt hier gestreamt vom Fest der Linken, also vermutlich erreiche ich jetzt wenig Nazis, die sich ertappt fühlen vor ihrem Laptop und denken, ach du Scheiße, <lacht> naja. Und, so, ähm, und das ist aber genau der Punkt. Ja? Also wir haben halt, wir Linken, ja? ich bin Linker. Äh, wir Linken haben ja äh, seit langem ähm, äh, so, na ja, so Regeln, Umgangsregeln im Umgang mit Nazis. Und äh, die wichtigste These im Umgang mit Nazis, da wird jeder Linke mir sofort zustimmen, ähm, dann könnt ihr ein Like machen statt Zustimmung, ich gucke mir es nachher zu Hause an. Ähm, die wichtigste These im Umgang mit Nazis ist, mit Nazis diskutiert man nicht. Das ist, was, du, äh, was früher analog gesagt wurde, was jetzt bei Facebook, wenn irgendwie da war, so und so, ja, es hat keinen Sinn mit Nazis zu diskutieren, mit Nazis darf man nicht diskutieren. Ich habe das auch mein Leben lang so gemacht. Also, ich habe mich daran immer gehalten. Ich erinnere mich an eine Szene, ach oh Gott, das wird jetzt ein bisschen anekdotenhaft, aber warum nicht? Das ist ja die Freiheit des Streamings. Da kann man doch so ein bisschen ins Plaudern kommen und hat ja keinen Korrektiv. Ähm, ich war in die 80er, ja? 80er Jahre. Ge Reisen wir zurück in die 80er Jahre. Und äh, ja, ich, war, ich war damals New Romantic, ich war New Romantic, das ist äh, jetzt sehr schwer greifbar zu machen für so ein junges Stream, dass die jetzt schon nicht mehr zuhören. Es, äh, wir, wir hatten damals äh, die Haare irgendwie auf so eine dramatische Weise, die Haare waren so, dass wir dachten, warum haben wir überhaupt zwei Augen, eins ist sicher Ersatz und ähm, die, die Wild, würr, ja äh, schwarzen Mantel vom Flohmarkt, der auch seine Herkunft nicht verleugnete und äh, eine enge schwarze Hose und äh, komplexe Schuhe, muss ich sagen. Ja, also, äh, Schuhe mit Schnallen. Aber jetzt nicht, wie ihr denkt, äh, dass man mit dieser Schnalle jetzt irgendwie die Passform des Schuhs optimieren konnte. Nein, diese Schnallen waren komplett sinnlose Schnallen. Die waren einfach an dem Schuh. Albern. Mag sein. Eine Spielerei. Kann schon sein. Aber nicht so blöd wie ihr Hörnis jetzt, die ihr flankt im Winter, im Winter in Turnschuhen rumrennt, eure blöden Knöchel zeigt, die nicht erotisch sind, nicht für mich zumindest. Danke fürs Angebot und euch dann erkältet ihr Hörnis. Und dann vielleicht ist es nur das Corona. Ich sag nicht, dass es so ist, könnte sein, weiß ich nicht. Grauzone, Freunde. Auf jeden Fall hatten wir diese Schnallenschuhe und ich, ich war da äh, in, in der U-Bahn mit meinen dramatischen Haaren, dem dramatischen Mantel und den Schuhen mit den sinnlosen Schnallen und mein Gott, vielleicht ein Hauchkajal. Eine Idee, eine Idee. Wir reden jetzt hier, da hast du manchmal mehr unter den Fingernägeln als, das im Grunde, war es ein Angebot. Ja? Und so saß ich dort leicht angetrunken, habe so äh, meinen Hermann Hesse in der Manteltasche gehabt, habe gerade so ein bisschen sinniert, ob ich eher Narziss oder eher Goldmund bin und dann kam zwölf Skinheads in das U-Bahn-Abteil. Habe ich auch nicht mit denen diskutiert. Ich habe mich erinnert an meine Grundsätze als Linker und dachte, Phil, wann willst du sie anwenden, wenn nicht jetzt? Mit Nazis diskutiert man nicht, dann halte ich jetzt auch im Ernstfall dran. Jetzt haben wir Linken seit vielen, vielen Jahrzehnten nicht mit den Nazis diskutiert und es werden immer mehr. Könnte man jetzt als Hobby-Mathematiker sagen, John Hopkins, sage ich mal, könnt ihr jetzt ausrechnen, naja, die Nazi-Zahlen steigen, vielleicht ist es die falsche Strategie. Vielleicht sollte doch jemand mal mit den Nazis diskutieren. Be with me, bleibt kurz. Ich weiß, ihr wollt es nicht, ihr wollt es nicht. Ich würde das machen für euch. Ich weiß, als Linker will man es, ich will es auch nicht. Aber vielleicht müsste doch jemand mit den Nazis diskutieren, um mal zu gucken, wie viele Nazis das überhaupt gibt. Wir sind ja doch sehr in unserer linken Gruppe. Die Nazis sind irgendwo da draußen. Wie viel sind es? Was machen die? Interessiert euch das nicht? Ist ja schon irgendwie wichtig. Die tauchen dann immer auf, erzählen irgendeinen Quatsch verschw verschwinden wieder, machen noch was Verrücktes. Ich würde es doch gern wissen. Und irgendjemand sollte auf jeden Fall die Nazis vom Internet weghalten. Internet ist gar nicht gut für Nazis. Ist für uns lässiges Streamer. Ich sollte es nicht so oft sagen, aber für uns, ja. Hey. Wir gehen damit um, wir handeln das. Bisschen dies, bisschen das. Check das, informierst du dich, factcheckst du die Sache. Na klar, ja, aber die Nazis in ihrer stumpfen Weise. Das Internet, offen gestanden, Freunde. Das Internet, ich meine, es ist Samstagabend und ihr guckt euch das hier an. Ihr könnt auch nicht mit dem Internet umgehen. Es ist, das Internet ist für uns alle nicht gut. Man muss sich da ein bisschen auskennen mit Internet. Ein bisschen wissen, wie das erfunden wurde und vor allen Dingen von wem. Das Internet wurde in den 80er-Jahren natürlich erfunden wieder, und zwar von Nerds. Aber nicht von so coolen Nerds, wie ihr die jetzt kennt, die dann irgendwie irgendwelche komplexen Sachen essen und die Mieten teurer machen, sondern von den originalen Nerds, von diesen Typen hier. Von, von Die waren in eurer Klasse. Aber ihr erinnert euch nicht an die, aber sie waren da. Die saßen... Fünf Jahre neben euch waren euch verliebt. Ihr kennt ihn die nicht. Die, diese, diese Vögel, die eine völlig andere Welt hatten als ihr, ein anderes Leben. Ihr Pubertät, die Hormone, ihr habt den Rock'n'Roll entdeckt, habt euch verliebt, habt dies und das, habt verrückt. Träumer, ja, die waren... <lacht> liefen so niemand hat die je angefasst ja, höchstens mal verprügelt oder so wenn sie so ihren Bleistift im Papierkorb gespitzt haben dann kamt ihr vielleicht mal vorbei na heute schon genickt und die diese Typen haben das Internet erfunden aber nicht für euch die hassen euch die haben es für sich erfunden für ihre kranken Bedürfnisse und diese Vögel, die ihr nicht kennt, an die ihr euch nicht erinnert, die im Schatten dahin gewachsen sind, wie, ich weiß nicht, welche Pflanze das macht, die Erdbeere, aber die sind nicht wie Erdbeeren. Ich weiß auch gar nicht, ob die Erdbeere das macht, das ist auch kein Naturkundenunterricht hier. Auf jeden Fall, diese Vögel haben genau zwei Bedürfnisse. Und zwar Wissenserweiterung und Pornografie. Und Surprise, Surprise, das sind die einzigen zwei Sachen, die im Internet funktionieren. Willst du was wissen? Internet, keine Frage, ja. Das größte Brockhaus der Welt. Alles ist da. Du kannst sagen, Mensch, äh, mich interessiert, was das überhaupt für eine Scheißpflanze ist hier. Ich äh, das, das würde mich mal interessieren. Das gehst zu Wikipedia, guckst dir das an, Scheißpflanze, dann äh, noch schnell ein paar Euro überweisen für die Mühe dann siehst du das, und dann ein Querverweis, ich liebe Querverweise, dann komme ich zu einer anderen Pflanze, sieh an, die ist wurzelreich und bla bla bla, dann kommst du von den Pflanzen auf irgendwas anderes, du guckst, du sammelst Wissen, dann denkst du, boah, das war ganz schön anstrengend gewesen, jetzt vielleicht erstmal und das funktioniert ebenfalls. Wissen, Pornos, mach das im Internet, alles andere funktioniert nicht. Was überhaupt nicht funktioniert, sind sogenannte soziale Netzwerke, weil diese Vögel, überhaupt kein Konzept davon haben, was Sozialleben ist. Sie sollen irgendwas kreieren, wo sich Freunde treffen. Diese Menschen wissen nicht, was ein Freund ist. Die rechnen sich das irgendwie zurecht. Ein Freund. Ich bin mein Freund. Ich bin mein einziger Freund. Ein Freund muss eine Figur sein, eine Kreatur, die in allem so ist wie ich. Das rechnen sich aus. Und so sind die sozialen Netzwerke. Dass nur die Leute sich treffen, die genau gleich sind. Aber so war das in der Menschheitsgeschichte nie. Und so sollen Freundschaften auch nicht sein. Die Kinderbücher früher zeigen das doch. Das sind immer verschiedene. Da ist der Starke, der Schlaue, der Dicke, das Mädchen, das ist ihre Eigenschaft, immer noch besser als der Hund. Das sind, das sind die fünf Freunde. Jetzt, neue Kinderbücher, das sind dann fünf Dicke, fünf Starke, fünf Mädchen, fünf Hunde. Das ist, anders kann man nicht mehr denken. Wir, wir haben schon dieses bekloppte Gleichheitsalgorithmus-Ding drin. Das ist bei uns nicht schlimm, weil wir sind gut, wir sind links, wir sind offen, wir sind weltgewandt und tolerant und liebevoll. Bei uns sind unsere Gespräche in den sozialen Netzwerken sind im besten Fall so ein bisschen langweilig, dass wir so schreiben, oh, dieser Trump, er regt mich so auf. Not my president. Und dann jemand, Mann, wow, gut, dass du schreibst. Ich dachte, ich wäre der Einzige, der so denkt. Haha, <lacht> falsch geraten. Da denkt noch einer so. Etwa du? Genau. Herzchen, liebe Smiley. Hey Leute, ich mag ihn auch nicht. Und ich auch nicht. Wie hässlich er schon aussieht. Er hat kleine Hände. Er ist ein Arsch. Ja, krass. Boah, hoffentlich wird er nicht wiedergewählt. Oh ja. Oh Leute, ich fürchte leider doch. Hä, wie bist du denn drauf? Mit Nazis diskutiert man nicht. And friend, das ist uns schon zu viel. Aber das geht ja noch bei uns. Könnt ihr euch vorstellen, wie sich Hass auf Hass schüttet bei den Nazis? Das ist ganz schlecht. Die Nazis sollen nicht auf Facebook sein, die Nazis sollen nicht bei YouTube sein. Da füllen sie ihren Kopf nun mit noch mehr Mist. Ich habe deswegen einen Song geschrieben, einen gewagten Song. Das weiß ich in der linken Szene, wo ich dann doch den Nazis ein Gespräch anbiete. Einfach damit sie da rauskommen der Song heißt Nazi-Schweine, lasst mich nicht alleine. Hört einfach mal hin. Ich mache das für euch, für uns alle. Weil, guckt mal, ich sage das nicht gern, aber wir Linken. In einem Punkt haben die Nazis vielleicht so ein kleines bisschen recht, dass wir Linken in den letzten Jahrzehnten, ohne es zu wollen, irgendwie doch so eine Art... Elite oder so ein Scheiß geworden sind, einfach weil wir besser ausgebildet sind, verdienen wir mehr Geld. Das, wir haben das nicht geplant. Ja? Wir, wir, wir haben irgendwie, äh, ach, keine Ahnung, ey, ich habe keinen Bock auf irgendwas, schreibe ich mich für Lehramtsstudium ein ey, und dann so haben wir jemals? Wollten wir reich werden? Nie. Ey, das ist irgendwie geil. Jetzt bin ich auf einmal fertig geworden. Naja, dann, dann arbeite ich das auch. So viel verdiene ich und dann, zack, hast du diese Eigentumswohnung, das ganze Gedöns. Aber das ist ja nicht unsere Schuld. Bloß, weil die Nazis zu blöd sind und dann da irgendwie so am Imbiss stehen, der zeigt schon 75 Scheine ausgefüllt und immer noch nicht gewonnen. Scheiß Ausländer, weil sie einfach zu blöd sind. Und ich, ich, ich möchte aber nicht, also ich weiß ja nicht, Freunde, liebe Streamer, seid ehrlich, wie viele von euch sind Handwerker? Wie viele von meinen Fans oder Fans der Linken sind, und ich meine jetzt, ist ja mal eine Arbeiterpartei gewesen, aber wie viel, ich meine nicht am zähne nicht, sondern wie viele von euch sind Leute, die mit den Händen was bauen, die ein Haus bauen können. Ich will nicht, dass das alles Nazis werden. Die, ich, ich will, dass die Leute, die für uns arbeiten, vielleicht wertkonservativ von mir aus sind, aber bitte keine Nazis. Ich will nicht später sagen müssen, in der neuen Normalität, äh, Oh, der Wagen macht so komische Geräusche. Ich fahre ihn mal zum Nazi. Und meine Freunde, dann bring doch vom Nazi noch ein paar Brötchen mit. Ich gehe mal zum Nazi. Ich brauche einen neuen Haarschnitt. Das möchte ich nicht. Darum dieser Song. Wisst ihr, die Nazis sind genauso alleine wie wir. Ein Riss geht durch unser Land. Habt ihr das schon erkannt? Auf der einen Seite sag ich mal, wir, auf der anderen sag ich jetzt mal, ihr. Während wir noch nach einem passenden gutturalen Kehllaut suchen, um das Gender-Sternchen zu phonetisieren, findet ihr, wenn das jetzt nicht mehr Negerkurs heißt, dass wir dann unsere Kultur verlieren, wir driften auseinander wie Eisschollen, ach an die glaubt ihr ja nicht. Schon jetzt kann man kaum noch verstehen, wovon der jeweils andere spricht und sind doch Nachbarn und wohnen doch Tür an Tür. Können wir uns nicht irgendwie zusammenraufen? Ich tu da gern was für. Wir sind die Gutmenschen, ihr seid die Herrenrasse, das klingt doch irgendwie beides klasse. Müssen wir Feinde sein? Ich sage nein. Nazi-Schweine, lasst mich nicht alleine in dieser komplexen Welt. Ich brauch doch jetzt nicht nur Freunde mit Abitur, mit Bildung, Toleranz und Geld. Ich brauch auch ein paar echte, rechte, bezechte Knechte, voller Neid und Hass, total breit und krass. So exemplarische, arische, subproletarische, so unverstellte, geprellte, von oben bös gecamptrailte, frierende, verlierende, durch Kleinstädte marschierende, vor sich hinstierende. Lallende, vom Baugerüst fallende, mit Polenböllern knallende, Fluchende, Gerechtigkeit suchende, ja, essende, Von denen da oben vergessene, vom Leben hart gefickte, Komplett ausgetickte, ähm, hochgradig frustrierte, Gesichtstätowierte, und es ist ja praktisch jeder Vierte. Ziesäue, ich erwarte keine Schleue oder Empathie oder so so'n Scheiß. Wenn ich Bock auf diese Eigenschaften hab, die hab ich ja schon in meinem eigenen Freundeskreis. Wisst ihr, alle meine Freunde sind gut, alle haben Mut, alle haben Recht. Keiner ist schlecht, keiner ist fies, keiner ist mies, keiner ist gemein und keiner dein klein. Wir tolerieren keine Intoleranz, wir bestätigen uns gegenseitig voll und ganz. Bei uns läuft eigentlich alles wie am Schnürchen, das wird nur langsam so ein bisschen ein Monokulturchen. Wenn jeder gut ist, ist gut normal, Dann ist keiner mehr gut und das wäre fatal. Um gute Musik zu schätzen brauchst du auch manchmal Dieter Bohlen und so eine Art Kontrast würde ich mir gerne von euch holen, wenn das in Ordnung ist. Nazi-Säcke, wenn ich das richtig checke, prallant ihr gerade, die Regierung zu übernehmen. Wie wollt ihr das machen, wenn ich mal fragen darf? Mit Internet? Mit Internet, habe ich mir gedacht. Seht ihr, da sehe ich bei euch ein Problem. Internet ist nicht gut für euch. Macht euch zu aggressiv. Bleibt mal lieber analog, da geht nicht so viel schief. Ihr könnt die ganzen News doch gar nicht unterscheiden und am Ende, da werdet ihr ja selber leiden. Ihr füllt eure Herzen mit lauter Mist. Wusstet ihr eigentlich, dass online ein Anagramm für Lonely ist? Wisst ihr, was ein Anagramm ist? Sorry. Hasserfüllt, schimpft ihr über Greta und Migranten. Geht mal lieber in die Kneipe und trefft euch mit guten Bekannten. Seid ihr immer noch bei Facebook? Das kann doch nicht sein. Habt ihr diese Phase noch nicht überwunden? Wie kann man als Nazi bei Facebook sein? Ey, Facebook wurde von einem Juden erfunden. Und YouTube. Habt ihr euch nie gefragt, wofür das U steht? Was seid ihr für Kindergartenverschwörungstheoretiker, wenn ihr das nicht seht? Nazi-Fotzen, statt ins Netz zu glotzen und über die vermeintlich schlechte Welt abzukotzen. Geht mal lieber in die Kneipe, da gehört ihr hin und wundert euch nicht, falls ich nicht da bin. Ich trinke in einer anderen Kneipe mein Bier. Ich bin ja kein Nazi, aber ihr. Ja. Danke sehr. Ich bin ja schon, Ach, danke sehr, wofür? Äh, ich bin schon fast, noch nicht am Ende, noch nicht am Ende. Ich, ähm... Na dann, warum nicht noch ein giftiges Lied gegen die blöden E-Roller? Die E-Roller haben ja <lacht> mich mitgekriegt, ihr seht es, diese fucking E-Roller. Und ich als älterer Mensch, ich versuche neue Sachen gut zu finden, aber ich konnte an den E-Rollern nichts Tolles finden. Ich weiß, sie heißen E-Scooter, ich möchte aber E-Roller sagen, weil ich finde, es ist ein Roller. Das ist dieses Rider heißt jetzt Twix und äh, Turnschuhe heißen Sneakers, wenn es aussieht wie ein Roller, ist ein fucking Roller. Und ich finde die E-Roller nicht fair den Kindern gegenüber, weil die Kinder, die mit ihren originalen Rollern jetzt ehrlich rollern, was viel, viel, viel Street-mäßiger ist, wirken jetzt... Wie Behinderte, wie Idioten, die das so nachspielen. So, äh, äh. Und man denkt, geh doch, mach's doch zu Hause, spiel doch zu Hause. Als würden sie so, Tatü, Tata, hier kommt die Feuerwehr. Dabei ist das das echte Rollern. Und das, dieses bescheuerte Rollern, was natürlich die Bärtigen sofort aufgegriffen haben am ersten Tag des E-Rollers. Sofort die Bärtigen mit den Dingern, als wäre es nie anders gewesen. So, you complete me. Wohin, Meister? Diese Jedenfalls habe ich einen... Kritischen Song über diese E-Roller, CRACE geschrieben. Ich weiß nicht, ich hoffe, in der neuen Normalität gibt es die E-Roller nicht. Ich vermute aber, wenn es sie nicht mehr gibt, dann werden sie durch was noch schlechteres ersetzt. Der E-Bart oder so. Irgendwas. Ich will mal dieses noch sagen, ja. E-Roller, E-Book, E... äh... Sonst was. Alle Sachen, die ohne E funktionieren, wenn wir das jetzt mit E machen, so schaffen wir natürlich keine gute neue klimaneutrale Zukunft, Freunde. Ich werde es nicht mehr erleben, um Frau Merkel zu zitieren, aber, aber das nervt mich irgendwie auch. Ähm, egal, hier Freunde. E-Roller. Die Leute sagen, du seist die Ebola der Industrienationen. Die Leute springen vor Frust über dich von ihren Balkonen. Die Leute sagen nein, die Leute reichen, klagen ein. Die Leute sagen nee, die Leute werfen dich in die Spree. E-Rolle, gefühlt hast du das Abendland in der Hand. Die Welt wird nie mehr so sein, wie sie war. Aber ist es auch, denn du bist nun da, aber jetzt kommt es, ist es auch wirklich wahr? Es gibt dich in Grün und in Rot. Die Grünen sind zum Fahren, die Roten sind zum Stehen. Aber irgendwie sieht man ja in letzter Zeit auch ganz schön viel Grüne rumstehen. Eh Roller, bist du am Ende nur ein flüchtiges Phänomen. Gerade warst du noch die neue heiße Scheiße und jetzt bist du schon nicht mehr neu und jetzt bist du nicht mehr heiß. Wirst du vergehen, um dann wieder aufzuerstehen als Erolator, für mich als Greis Erolla. Du bist der Bubble Tea der Straße, du bist das Moorhuhn, du bist der Twist, du bist das Tamagotchi, nie weißt du was du bist. Du bist die marmor jeans aus der Vorwendezeit, irgendwann gibt's dich nicht mehr und dann tut's allen leid. Du bist ja jetzt schon gefühlte Vergangenheit, ein Relikt aus der guten alten e roller E-Roller-Zeit. Das Arschgeweih der Innenstadt. Du bist die Ice Bucket Challenge. Siehst du, muss ich noch machen? Du bist ein Superfood! Man kriegt dich schnell satt. Du bist der Mittelstrahlurin. Das verstehen jetzt nur Leute aus meiner Generation. Du bist der Mittelstrahlurin. Seid froh, wenn ihr nicht dazu gehört. Du bist der Mittelstrahl, es war nicht alles gut. Du bist der Mittelstrahl, vor allem Mittelstrahlurin. Wann kommt der, ja? Wie willst du das abschätzen? Jeder kennt sich doch nicht so gut. Das ist jetzt die Mitte? Ich will es nicht falsch machen, dann wirkt sich. Du bist der Mittelstrahl. Wir wollen es nicht zu lange machen. Du bist der Mittelstrahlurin, den man nur zwei Wochen trinkt, weil sich rauskristallisiert, dass es doch nicht so viel bringt. Eh Rolle! Du bist das mon -Shi -Shi. du bist die Maus. Gegen dich sieht ein Segway männlich aus. Du hieltest dich für einen Gewinner, aber du warst nur ein Fidget-Spinner. Eh hey, Roller, du bist doof. Du verwandelst meinen schönen Bürgersteig in einen E-Roller-Friedhof. Du fahrbare Espresso kapsel der dich nimmt, fühlt sich schlecht und zurecht. Tja, meine Freunde, wir sind am Ende angekommen meiner kleinen Performance. Ich werde noch einen kleinen Cloud-Rap. Einen kurzen Cloud-Rap. Einen sehr kurzen Cloud-Rap. Weil ich finde über diese Gangster, die eine negative Grundstimmung vermitteln. Ich finde das nicht in Ordnung. Und dieser Song heißt... Du verbreitest eine negative Grundstimmung. Für alle Gangster-Rapper da draußen! Eine negative Grundstimmung verbreiten. Du sagst nicht Bitte, du sagst nicht Danke, du zeigst wenig Mitgefühl für psychisch Kranke. Dein Wortschatz ist eigentlich gar kein Schatz, eher ein Mindestlohn. Du, wenn mal du anfängst mit einem Satz, ahnt man die Pointe schon. Dein Humor ist zynisch, ich kann nicht drüber lachen. Du zeigst wenig Mitgefühl. Mit Schwachen und du verbreitest eine negative Grundstimmung. Wenn du breitbeinig schreitest, negative Grundstimmung. Wenn du mit anderen streitest, negative Grundstimmung. Deinen Horizont nicht erweiterst, negative Grundstimmung. Wenn du deine Freunde nicht zum Frauenarzt begleitest und auf überkommenen paternalistischen Prinzipien reitest, dann verbreitest du eine negative Grundstimmung. Du fragst, ob ich ein Problem hab, die Antwort ist ja, aber dass du mir dabei nicht helfen wirst, ist auch klar, warum fragst du dann so blöd? Du kannst nicht verhehlen, dass du Pornografie konsumierst, pass mal auf, dass du da nicht den Respekt vor Frauen verlierst. Du möchtest meiner Mutter sexuell beiwohnen, ich wünsch mir von dir einfach mal mehr Ambitionen, immer setz dir doch mal höhere Ziele, meine Mutter ist okay, aber gibt auch jüngere Frauen, wo ich eine Chance für dich sehe, natürlich nur wenn du nicht immer so maulst und mit deiner negativen Grundstimmung alle vergraulich findest. Du du breit ist eine negative Grundstimmung Wenn du breitbeinig streitest negative Grundstimmung Wenn du mit anderen streitest negative Grundstimmung Wenn du deine Freunde nicht zum Frauenarzt begleitest Die Frau ist über 80 Jahre Deine Musik ist nicht gut für Pflanzen Und so richtig ausgelassen kann man auch nicht dazu tanzen Verbreitest du verbreitest eine negative Grundstimmung? Meine lieben Freunde, ein jeder Stream muss auch ein Ende haben. Ein jeder Stream nähert sich sein Ende. Wir sind noch nicht an dem Ende. Warum reden wir über das Ende? Also ich habe viel über das Ende nachgedacht, durch auch Corona, weil ich denke, der ist scheiß tot, der tot und ähm, ich auch dann diese Risikogruppe nicht bin, aber sein könnte und äh, sterben, oder? Aber, <lacht> aber so ist es halt, also es ist jetzt eigentlich nichts Neues und äh, ich finde es auch so ein bisschen erbärmlich, wie alle am Leben klebt. Das wollte ich euch noch sagen, ihr Feiglinge. So, was soll denn, was ist dann an deinem Leben so geil? Dann also, beziehungsweise, let me rephrase. Ähm, ist es nicht so, müssen wir nicht alle sterben? Also, ich freue mich auf den Tod, das ist mal was anderes. Und ähm, ja, also, ich hatte auf jeden Fall sehr viel Freude. Ähm, oder sagen wir so: <lacht> Freude ist jetzt vielleicht. Äh, Für mich haben Worte immer so eine tiefe Bedeutung. Also vielleicht Freude ist jetzt vielleicht das falsche Wort. Aber ich habe es gemacht. Mein erstes Stream. Und äh, die, die ihr da noch immer an den Endgeräten hockt, meine lieben Freunde. wird links. Und äh, ich hoffe, das habt ihr gelernt heute Abend. Äh, passt auf euch auf. Äh, Hände waschen und äh, wir sehen uns beim nächsten Stream oder bei einer noch erbärmlicheren Form des äh, entertains. Ähm, ich freue mich drauf. Nun aber wieder Rosemarie und ja hör auf, hör Ich kenne euch halt als Bernd und ja. <lacht> Ralf. Ich komme mit oh. der neuen Normalität nicht auf. Lieber, lieber Phil, äh, ich muss dir sagen, das war wirklich eine super Performance. Ich habe ich hab ich hab nicht, nicht zugehört, Gott. ehrlich gesagt, aber ich habe es gespürt äh, ja, im Backstage. Das freut mich sehr. Bei, Wir wollten klatschen, aber es wurde uns 35 verboten. Grad. Ja. Wunderbar. Das, du hast auch gerade selber erzählt, das war dein erstes Corona-Livestream-Erlebnis. Yes. Ne? Wie, wie war das das Erlebnis, würde ich nicht mal sagen. Nee. Was war jetzt so anders zu deinen Auftritten sonst? also, Ich, das ich meine, Gefühl, kein Publikum. die erste halbe Stunde habe ich äh, mich um Kopf und Kragen geredet. Und dann war es irgendwie egal. Ja, ich ja. könnte also, jetzt ewig so weit machen. Ja. Ich könnte in der U-Bahn wie ein Verrückter weiter mit mir selber reden. Ja, oder wie Marvin, so wie Marvin, der Roboter, gesagt hat, die ersten 30 Millionen Jahre waren die schlimmsten. Ne? <lacht> <So> was, <lacht> ja. so was. Ich meine, wir ja, kennen das, das so ein bisschen. Ne? Die ersten ja. zwei Minuten sind die Hölle und dann reden wir einfach weiter. Genau, ja. und dann kann man sich auch nicht mehr erinnern. Ne? Das da. ist ja auch dann so eine Gunst. Sozusagen. Ich muss eine Sache richtig stellen, verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, unter Zwischenwesenheiten. Äh, ich habe äh, zu Beginn behauptet, wir würden von der Bundestagsfraktion der Linken fürstlich saliert. Äh, das stimmt gar nicht. Du weißt ist es, ist nämlich die rosa luxemburg, luxemburg, Stimmung, luxemburg. Stimmung, äh, stiftung ja. Also insofern nochmal ein herzliches Dankeschön an diese Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für Perückentragende ältere Herren aus Berlin. <lacht> und Phil. <lacht> Phil, und Phil, okay. und Phil. <lacht> oh. Der trägt ja gar keine Perücke. Ist das, ist das dein Requisit? Ja, ich wollte noch den Marie Antoinette äh, Rap <lacht> singen. <lacht> Weil ich, ich kann es kurz ja. zeigen, es ist ein bisschen ekelhaft. Ich, äh, es ist ekelhaft Ich könnte allerdings. mir eine neue kaufen, ich weiß. Nee, muss aber nicht, ähm, also das, die hat Ist gelebt. auch schön so, <lacht> ja. Warum das nicht? Sieht das sieht wunderbar Auch ich bin aus. für einen Spaß zu haben, visueller Art. Aber ich bin irgendwie nicht dazu gekommen, weil es dann doch äh, schnell vorbei war. Ja, aber komisch. nicht, not in a good way. Ja. Also, also mehr so vorbei. das Ufer erreicht ja, sozusagen. Genau. Ja, ja. Ufer erreicht. Ich wollte trotzdem noch äh, äh, anderthalb Fragen an dich richten, ehrlich darum. gesagt. Ich kann mich nicht so sehr erinnern, was ich vorhatte. Aber eine Sache, die mir aufgefallen ist bei meiner mehrminütigen Recherche in diesem Internet. Ähm, tatsächlich, äh, du trittst ja nun auch so ein bisschen mit so einem Berliner Ding auf. Ne? Du bist ja auch berühmt zum Beispiel für die Didi und Stulle Comics, die von 1997 bis 2015 in dem leider nun verstorbenen. City-Magazin erschienen sind, zum Beispiel. Ja. Und du hast zwei autobiografische Romane geschrieben, und zwar Pullern im Stehen und Mitarbeiter des Monats? So war es doch nicht. Ja, me <lacht> <lacht> ja, mega gut. Aber ja, äh, du, du tourst halt auch so dann, also vor Corona, vor Publikum eigentlich auch eher, ne? aber eben auch in München zum Beispiel. Da würde mich mal interessieren, sieht das dann ungefähr so Corona-mäßig ja. aus? Also sitzt du dann in einem Wohnzimmer in Schwabing und es sind genau diese beiden Personen da, die sich nicht trauen zu klären. Klatschen? Oder, nee, ich ja also ich mal ja, oder anders gefragt, ist das Frontbetreuung für Exil-Berlinerinnen oder ist das so, als würde Florian Silbereisen im ESSO auftreten, nur umgekehrt? Ähm, weder noch. Ach. Also, absurderweise ist München ist eine meiner Lieblingsauftritte so. Ach, Ja, weil, äh, aber natürlich, das ist Schwabing. Schwabing ist ja nicht direkt München. Ach so, das ist wie. Äh, ja. ja, irgendwie so, als ob du so ein ist wie Kreuzberg Lichtenhagen, hast. ist ja auch nicht Rostock. Ey, so. Nice. genau. So <lacht> und, und ich bin da im Vereinsheim, die Leute sind äh, betrunken, wenn es <lacht> losgeht, die trinken, freuen sich, lachen sich kaputt. Ja. Ich habe aus meinem autobiografischen Roman über meinen Selbstmordversuch und äh, äh, Penisverstümmelungen ja. gelesen <lacht> ernste szenen ja. und die Leute haben am Boden gelegen vor Lachen. Und ich ja. dachte, es ist ja auch komisch, weil es ging ja noch ja. mal gut. Und ja. die ja. Leute sind fröhlich. Ich, ja. Also die sind... Sie haben, dich, sie haben dich auch verstanden so, ja, also von, Ich glaube, äh, darum ging gar nicht. Ja, Die also haben einfach Spaß gehabt. Sie haben dich einfach also angesehen und, äh, ja. und Ich will dich ja. jetzt nicht entmutigen, Nein. aber es gibt auch sowas wie einen Berlin-Bonus, wenn man in der Provinz auftritt. Ne? Ich habe mal selber mal eine Bäder-Tournee gemacht mit so einem Travestiestück. <lacht> Von einem Hetero ersonnen. Schlimmer ist es kaum vorstellbar, ehrlich gesagt. Ich war Johanna von orleans und da war der Saal voll. Ja, so denken wir. Ach so. Oh Gott, diese alte Arroganz, diese die wir uns gar nicht mehr leisten können Nein, in corona nicht. zeit meine sehr verehrten Wir Damen haben ja auch mal in berlin für den ja. Karnevalsverein irgendwie eine Show gemacht, aber das ist ein anderes Wir Thema. reden ja über Film in diesem genau. Augenblick. Ja. Doch, doch, doch. So. Du warst die letzten ähm, drei Monate auf Gomera ja. und hast unter Hippies gelebt in einer Kommune wieso Bist noch mal Vater geworden. Genau. Und dann hat es sich aber. Zu zurückgezogen nach Berlin, weil... Weil du nochmal Vater geworden <lacht> bist. Eigentlich genau wegen diesem Event. <lacht> ja. Weil das war schon vorher gebucht. Denkst du, ich würde das... Ja, das, äh, kennen wir. das war schon... Äh, ich musste diesen, den Vertrag erfüllen. Deswegen ja. kam Natürlich. ich zurück. Der, also Das wissen wir auch. Der Schornstein muss qualmen. Ja. Ne? Und, wir und, äh, hier machen bist du da auf Flagomera übrigens, die die äh, überlegen nicht, ob Bill Gates uns zwangsimpfen lassen will, sondern sind sicher, dass es so ist. Ja. Das, oh ja, das Warum ist auch nicht. Darum also auch ne? nicht. Kann ja. Ja sein. also da so würde ich Insel. vorschlagen, da machen wir auch mal zusammen ein abendfüllendes Programm zum Thema Verschwörungstheorie. Ja, sozusagen. Da Fall hätte Fall. ich auch einiges zu, zu sagen. Irgendwie, ne, Der Attila und der Ken und die alle. Und die Eva Xavier, Herrmann. Xavier, die Eva Xavier, Herrmann. Ja, der, der singt, der singt ja darüber auch. Ja, das ist alles wirklich ja, sehr, ja, sehr berückend. Schön. Achso, da fällt mir gerade die Frage ein, äh, hast du irgendwie eine Vorstellung, wie sich jetzt Sagen wir mal, es gibt mal ein Nach-Corona. Wird es unsere Gesellschaft nachhaltig verändert haben? Ja, gro gute, große Frage. Ja. Ich, äh, ich fürchte ja. Also, ja. Ähm, obwohl ihr wahrscheinlich auch und ich, wir sind ja noch irgendwie die Alten. Also man fühlt sich Na wie ja. ein alter Danke. Mensch, der in eine neue Welt ja. hineintreten muss ja. und die Also wir haben ja also ich zum Beispiel, habe ja auch die Aids Krise erlebt und ähm, äh, mir ist so Corona als erstes immer im Kopf rumgeschult, Gott sei Dank sind wir diesmal dir nicht Aids, schuld. Aids, steh vor Aids, wäre jetzt, dann würde es Oh sagen, Scheiße, das keinen Sex. Hast ja, du Sex? das ist aber total unverantwortlich. Was fickt ihr rum? Ja. Das kann nicht glauben, dass Leute noch. Darum ficken. trägt ja. dieser ja. Kondome über den Kopf, wenn sie einkaufen geht. das Ist ein bisschen peinlich, aber sie würden so sie auch viel alles so richtig ja, <lacht> wunderbar. Also hey, ich würde sagen, wir sind jetzt ja, auch am Ende unseres mal, ne? glorreichen Interviews. Ich würde, wer, wer jetzt hier Publikum, würde ich nochmal sagen, einen krachenden Applaus für den wunderbaren, einzigartigen, den lustigen, lustigsten Menschen des Universums, wie die Ärzte sagen, völlig zu Recht, meine Damen und Herren. Phil! Phil. Phil. Ja. Na gut. Okay. Und auch wir machen euch jetzt einen herzlichen Dank. Ja, ja Also... Wir machen tot, das ja für einen guten kann. Zweck, ne? Für Geld. Für, für Geld. Ja. Genau, hast du auch geschrieben ja. bei diesem Facebook oder ja. so, ne? Ja, toll. Nur ja. gut. <lacht> und da besteht <lacht> es gibt in der Presse, K du hättest äh, Internetabstinenz. Das stimmt gar nicht. Du bist bei Facebook. Der du postet hast ja. ständig du twitterst, was. Ich bin immer im Internet, ich bin Nein. total besessen. Ja, <lacht> man merkt es. Wunderbar. Ihr Lieben, Phil. Wir machen einen kurzen Cut so. oder jetzt in der Livestream. Äh ja, wir machen einfach weiter. Wir machen einfach weiter. Wir machen weiter schon. Geh jetzt geh, geh weg, genau. <lacht> dann gibt es Knall. Dann ja. Ich würde dich nachher noch für ein Autogramm auf eine weiße Unterhose bitten, für meinen Freund Ralf Mikus, der dein größter Fan ist. Du trägst gar keine weiße Unterhose? Die war weiß heute Morgen. Ach so. Ja. Na gut. So, ihr Lieben.